Das ist der Wünsche, müssen wir eigentlich gerade nicht. Außer wenn wir die Tiere mal ein bisschen streicheln würden. Dann also können wir bei, bei ihm hier vorbei bei Professor Fick vorbeischauen. Ich hatten wir auch noch nicht Unterricht. Du unterrichtender Lehrer. Was haben wir denn hier? Ein Demmigeist. Aha. Nehmen wir den noch glatt mit. Du wusstest nicht, dass er hier einen Demmigeist hat. Du gehörst mir, Demmigeist. Yep. Mit ihm reden können wir nicht. Schade. Ich habe Bakas Turm schon oft gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass er so viele Geheimnisse birgt. Okay. Sidequest. Egal, wie in die anderen Gemeinschaftsräume kommt. Ich mit gutem Grund in mein Haus sortiert. Ich meine den Gemeinschaftsraum heute. Ronan fragt Akio ab. Und aus allen Ecken kommt alles Mögliche geflogen. Ein verirrter Federkiel hätte mir fast das Auge <lacht> ausgestochen. Katze streicheln. Ich war auch schon im Griff Gemeinschaftsraum. War spannend haben mich reingelitscht. Noch mehr Katzen. Hello. Es gibt nur einen Gemeinschaftsraum, in den jeder einen möchte. Das ist der von Hufflepuff. Du das ist sprechen, schon seit 1000 Jahren so. Sagt zumindest Garlic. Kein Wunder, dass Ravenclaws so schlau sind. Wenn man beim Betreten des Gemeinschaftsraums jedes Mal vorher ein Rätsel lösen muss. Vielleicht etwas übertrieben. Es wäre viel netter ohne die Vertrauen. Mhm. Hallo Sophronia. Das war ja ein ziemlich schweres Rätsel. Was hast du jetzt vor? Ein guter Test für das eigene Wissen. Auch oder? Mh. Ich arbeite gerade an Sie. etwas ebenso interessantem, brauche aber Hilfe von jemandem aus der fünften Klasse. Kennst du vielleicht Hero Diana Byrne? Sag nichts. Natürlich nicht. Niemand außer mir scheint sie zu kennen. Sie ist ja nur die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Hat sogar kurz in Hogwarts unterrichtet. Interessant. Erstaunlich, dass ich noch nie von ihr gehört habe. Es ist eine Schande, dass sie nicht bekannter ist. In meiner knappen Freizeit lese ich oft über große Hexen. Und es gibt viele. Ich habe gelesen, dass sie hier in Hogwarts einen geheimen Depulso-Übungsraum errichtet hat. Aber raffiniert, wie Herodiana eben war, kann man den Raum nicht betreten, ohne Depulso zu beherrschen. Was Drittklässler natürlich nicht lernen. Und du ja, bist Drittklässlerin hm? Ich, ich habe gehört, dass sich ihr charakteristisches Gewand noch dort befindet. Ich würde es so gern sehen. Würdest du Dianas Gewand besorgen und es mir zeigen? Wie konnte Herodiana Byrne denn mit Depul so berühmt werden? Einst rettete sie Waisenkinder vor einem wilden Grabhorn das sie über Stonehenge verbannte, im Süden Englands. Einmal hat sie einen zudringlichen schwarzen Magier bis nach Durmstrang verbannt. Aus den Alpen? Das ist vielleicht übertrieben, aber viele andere Geschichten über sie sind es nicht. Ah, ja. Was ist denn mit Herodiana Byrne passiert? Später unterrichtete sie in Hogwarts, aber nur für kurze Zeit. Offenbar gerade lang genug, um eine geheime Halle zu bauen. Dann verschwand sie eines Tages einfach. Manche sagen, sie hätte sich selbst verbannt, aber niemand weiß es sicher. Na dann, ich schau mal. Sag mir, wo ich hin muss. Ich sehe mal, was ich tun kann. Geh einfach zur Halle von Herodiana am Fuß des Turms für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dort findest du einige Depulso-Rätsel, hinter denen sich Teile von Herodianas Gewand befinden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich etwas finde. Nochmal, ich jetzt nicht das. Ich freue mich schon auf Harrodiana. Vielleicht kopiere ich es. Aber erstmal. Da bin ich doch ganz dankbar, dass wir hier. Suchen von der Sophronia erzählt hat. -Kling. Klingt interessant. So zie doch nach Beeves an. Ah, hifs. Da war er kurz vorbei. Ein deidalischer Schlüssel, wohin der wohl führt. Revelio. Wo ist er hin? Ich fühle mich in Hoxley immer richtig. In den Schrank des deidalischen Schlüssels. Okay, haben wir den jetzt gekriegt? Oder? Das sind übrigens die Schlüssel, die man aus Server-Datei 1 kennt. Na, da das würde doch sein. Wie bekomme ich den Schlüssel rein? Geschafft. Genau so. Oh. Eine alte Münze? Vielleicht weiß Nelly mehr. Ich weiß mehr. Die gehört in Haustür. Wieder mal auf Abenteuer. In Hausmarke. In den Haftperformen gehört die. Werbung übrigens immer ein Gryffindor wäre ja, eine Gryffindor marke und ein, ein Huff, äh, Ravenclaw und eine Ravenclaw-Marke und ein Slytherin-Slytherin-Marke. Die verwandelt sich halt in, den der, in das Haus des Finders und der Finderin. Mit dem Steinroten und Kronen. Und, und, und, und. Das ist eine Sidequest. Aha. Na oh, das die Katze. Konntest du einem der Daidalischen Schlüssel folgen? Yep. Hallo Nelly. Ich konnte einen Daidalischen Schlüssel ins Schloss bekommen. Großartig. Was hast du im Schrank gefunden? Eine Art merkwürdige Marke. Sieht wie ein Hausabzeichen aus. Ich wette, das öffnet Haustruhen. Ich nenne sie Haustruhen. Ich habe sie in Gryffindor gesehen und gehört. In den anderen Gemeinschaftsräumen gibt es auch welche. Halte nach ihnen Ausschau. Aha. Ich hoffe, du machst weiter. Bei so viel Mühe muss der Preis nicht nee, ja mehr sein. Haustruhe. Ich sollte das erledigen und die Hufflepuff-Haustruhe finden. Naja, so atemberäumt ist der Preis nicht, aber lohnt sich trotzdem, das mal zu machen. Na. Es läuft aber auch nicht so in manchen Ecken. Ist es noch schwierig. Und der Verlauf ist schöner. Der Verlauf ist im Gemeinschaftsraum lange nicht mehr. Gut, da mal wieder zurückzukehren. Der Turm, Nein, das ist doch gar nicht. Nee, die Hausmachung, die Haustür No, wait. Rebellion! Der Hogwarts-Architekt, der Hogwarts-Architekt, hier umgeben von den vier Hausmattisköpfchen, entwarf, entwarf und überwachte den Bau von Schloss Hogwarts. Gemeinsam mit der Gründerin Rowena Reventor die Gestaltung des sich ständig veränderten Grundrisse zugeschrieben wird. Aha. Ich habe die Schlange, den Dachs, den Tiger und äh, den Löwe. Den Raben. Äh, die Krähe. Ich sage ja immer. Die Krähe von Ravenclaw. <coughs> Kleiner Snack Das ist meine Haustruhe. Ich, ich brauche wohl noch mehr Hausmarken, um die zu öffnen viel mehr wie es oh, aussieht ah. das sind die slots dafür ach du schande 15 weitere Na gute nacht <lacht> da sind wir noch da sind wir schneller mit den die fertig können wir bei the way mal abgeben zwei die wir dabei haben Hier schon mal. Allo oh, Jetzt klauen wir hier bei den Jungs. Wie der Hexe und ich hoffe, das vermisst hier keiner. Zweitens, ne, ja. äh, zweites, na <lacht> ein zweites, ein zweites Spiel, Verstehe da ich steht das hier. Das ist das vierte. übrigens interessant dass die dass man mit einem weiblichen charakter in die männlichen schaffen kann Hab ich das schon mal gesagt Und mit mit den männlichen charakteren nicht in die weiblichen hoch wandelt sich dann wandelt sich nämlich der die treppe in der Rutsche. das hat hier unten, also die mit die männer schaffen die, die haben hier schon beinahe was von aber zuhör, Nicht nur beinahe Und hier wird nichts relevantes tun sein, oder? Hat irgendwie eine team statue in einem der räume ist Und, und zieht gut hier Mal Tee trinken. Ach, der ist der ist fünften Raum, des fünften Jahres. Ist das dritte Jahr? Oh. Das können wir noch nicht müssen wir später nochmal mal wieder kommen, um die weiter zu klauen. wirklich beeindruckend finde ich gibt wirklich keine Klos. dabei sehe ich da was und hier oben wenn die Klosse und praktisch könnten die wussten nicht hin Krieg Ich nicht sowieso hin. Die Nachrichten, die man schon... Aufträge... Also Kommen wir mal die äh, von Herudinama angehen. Das siebte ja. Was für ein hübsches Gesicht. Sie geben einmal ein gut. Ah, ein Spiegel. Und die macht. keine Kisten zum Plündern Wo ging Hufflepuff auf Toilette? Hm. Rebellion von für den Freund. Im grünen Gemeinschaftsraum gab es eine Toilette. Gehen in, in die Küche. Ein willkommener leckerwissen Köstlich. Allerdings. Ganz okay, butterbier zu Ach, das ist ja großartig, hier sehen wir mal die, das ist mir noch nicht aufgefallen, hier sind die, die Speisen auf die Tische gestellt, die werden dann hoch in die große Hande gezaubert, die stehen hier schon parat auf den Tischen, in den Tendern. Ventil gewaschen. Ein willkommener Leckerbissen. Ich nach dem ganzen immer ein bisschen. Hallo, Mora. Ja. Wir können was sammeln. Elfen werden wohl kaum was dagegen haben. Aha, Handschuhe. weitere hinweise auf abschlüsse finden wir hier nicht das wir müssen wir zufällig mal irgendwann mal sammeln wir müssen uns welche begegnen die halle von herodina hallo wie schön sie sehen. ich guck mal hier kurz nach Ah, mit mit und da, wie sehen wir analysieren war. und Raven sieht ein bisschen blöd aus. Ja, ist ein paar Fritz machen. Dieses Jahr und oh, Schlüssel. Hier. Musst du hin tun eben Das heißt nimm schon Aha Auf der über beim nächsten Besuch der Mannschaftsraum wieder hin. Wird es nicht extra noch mal hinlaufen? Jetzt sammeln wir sammeln auch mal erstmal mehrere. Ach, wegen die Essen wollte ich abbekommen. Wir gehen da eh gleich wieder zurück. Aber es ist kann nicht mehr weit sein. Hallo. Ich frage Aha. mich, ob du mir bei einem kleinen Projekt helfen könntest. Später vielleicht. Da kennt sich jemand mit Zauber. Tja, wie kommen wir da jetzt hin? Hast du Zeit? Ich könnte Hilfe brauchen Ach, warte Ähm Ja, es war ein bestimmter Zauberspruch. Dependo war das doch, oder? Descendo deputo. Jetzt sagt ja mal was. Ah, deputo. Ich frage mich, ob du mir bei einem kleinen. Das muss der ja, Engel der gleich. von Harry Diana sein. Jetzt bin ich aber gespannt, I'm uh -huh. um hon aha Da wurde schwarz. Dann nicht denken müssen. Ich schätze mal. nicht. Tja, ich kann mal ja so. Das einmal wenden. Und dann wird das hochkommen. Au. Was mit der Treppe macht schon Sinn. Aha, vielleicht können wir ja Nein, können wir nicht. Tja, wenn es jetzt andersrum wäre, wird man da jetzt so. Au. Da hoch. Der Schalter setzt alles zurück. Gut zu wissen. Aha. Ich glaube, ich habe den Dreh langsam raus. Nur noch eins. Mein ganz Outfit. Jetzt selbst draufstehen und dann... ...ein wirken geht wahrscheinlich nicht. noch aufspringen bevor abfährt rätsellos du musst einen tour. Was wenn Jetzt könnten wir euch... Ja... Hätten wir einen Weg nach drüben. Aber weit geht's nicht. Wir dann halt mal das wäre geschafft. Scheint, dass sei Herodianer Es Das muss das letzte Teil von Herodianers ja. Ensemble sein. Merkenswert. Kein Wunder, dass Sophronia es sehen wollte. Sie sehen ja nicht aus.